was in hallo bei Not another adoption. 2020 war es ein Kack oder also ein paar Wochen hat es noch bis es zu Ende ist bei mir. Dass das ist Video erscheint kurz vor Ende. Ich denke mal, bis dahin wird nichts mehr passieren, was ich irgendwie cool finde. Ähm. Politisch gesehen oder sowas, weltpolitisch oder in Deutschland oder äh, pf, drogenpolitisch, ich bezweifle das Ganze. Rückblickend, äh, habe mich schon sehr genervt, weißt du, ich habe mich 2019 total gefreut, hey, im April haben wir einen Monat lang vor 20, hey, wie geil. Und da muss er abgesagt werden wegen diesem blöden Corona. Ich habe auch ganz am Anfang, in den ersten Wochen, als es losgegangen ist, mir überlegt, dachte, ey, da kann ja irgendwas nicht stimmen. Ich war voll wäre voll empfänglich gewesen für Verschwörungstheorien. Aber da sind auch Sachen passiert, die da in diese Richtung gehen würden. Zum Beispiel eine Telefonumfrage. Da war eine Telefonumfrage und. Die Fragen, die da gestellt worden sind, die würden da voll in das reinpassen. Also wie ich zu äh, Polizei, Justiz stehe, wie ich zu unseren Richtern stehe, zu Staatsanwälten, zu unseren Politikern, zu unserer Regierung, zu der Landesregierung, zu der Staatsregierung. Und das, an die ganzen Institutionen wurden abgefragt, wie ich da dazu stehe. Und Demokratie und Bla kurz ein paar Wochen danach kam dann halt Corona und dann haben wir schon gedacht, <lacht> haben Sie vielleicht vorher mal eine Umfrage gemacht, um statistisch zu schauen, wie reagiert das Volk, wenn es da ist und Sie wussten das schon sehr viel früher. Aber dann ist es ja so, überall auf der Welt war es plötzlich, und überall auf der Welt sind die Menschen im Krankenhaus gestorben und überall waren die Zahlen am explodieren. Und dann dachte ich mir schon, hey, da muss ja irgendwas dran sein, oder? Aber, jetzt komme ich zum Aber, wie unsere Regierung damit umgeht, ist meiner Meinung nach nicht richtig. Es ähnelt schon sehr der Drogenpolitik, der CDU, CSU, finde ich, also ist halt so, ja. so Dinge wie was verbotenes noch mehr verbieten und äh, dass die Regierung uns vorschreibt, wie wir uns zu verhalten haben, ja. ich meine, es ist es in Ordnung, die sagen, passt auf Leute, das Virus ist gefährlich, wascht euch die Hände, weil das mit der Seife und dem Mantel von, von diesem Virus, diesen Corona-Mantel kaputt macht und die DNA von dem Ding oder RNA oder was, das geht man schon wieder zu weit. Aber dass das halt dann tot ist. Ja, also mit Händen waschen kann man es, man sich schon mal nicht so sich anstecken, was man so macht. Was man könnte, wenn man sich die Hände nicht wäscht übrigens. Ja. Dann kommt es mit dem Mundschutz. Das kann ja auch noch verstehen. Also es ist ganz klar, wenn ich meine feuchte Aussprache, da drin stecken die Viren und die sind zu klein für den Stoff. Das ist mir schon klar, die flutschen da einfach durch, wenn sie laufen könnten oder fliegen, aber das tun sie nicht. Die Atemluft drückt sie, wenn dann dadurch und durch dieses Abbremsen fliegen sie nicht so weit, das ist mir total klar. Dass es aber nicht das plus Nonplusultra ist, ist mir auch klar. In der Drogenpolitik wird jetzt immer nur noch, also ja, was das thema cannabis angeht da wird ja jetzt nur noch argumentiert wenn jugendschutz früher haben sie alle möglichen argumente gehabt sie wurden alle widerlegt jetzt ist nur noch der jugendschutz da und da hängen sie sich drauf auf Ja, unbedingt die jugend und blablabla bla bla, die jugend die jugend stirbt ja nicht aus die kommen da immer wieder nach und man muss sie natürlich also ich bin auch der meinung unserer jugend muss man einen guten start ins leben ermöglichen das heißt bildung auch und so weiter ne? saubere Klassenzimmer, saubere Toiletten, die Möglichkeit, überhaupt die Hände zu waschen in der Schule, in einem sauberen Klo. Sichere Umgebung, wo sie sicher sind vor irgendwelchen Rowdies, da muss man mit den sich was einfallen lassen. So wie es in meiner, meiner Zeit war und bestimmt auch heute noch ist, ist es halt einfach nicht okay. Vor allem mit Smartphones haben sie halt noch mehr Möglichkeiten. Ich möchte gar nicht wissen, was zu meiner Zeit, was wir gemacht hätten mit diesen Dingen. Ich war ja auch kein Engel, nicht? Ne. Ich hätte auch einmal jemanden gebraucht, der mir Grenzen aufzeigt in der Schule. Außer Watschen, das war das Einzige. Aber wir hatten zwei Lehrer, die waren laut und die haben sich durchsetzen können. Und das hat was gebracht. Nur da war ich nicht schlecht. Aber die ganzen anderen Lehrer, die, die Wushi-Lehrer, da habe ich auch nichts gelernt, weil man die nicht vermitteln haben können, warum das wichtig ist. Wieso ich das wissen muss. Das, das ist halt das eine, meist. ist das andere ist, jeder kriegt es plötzlich mit, wie das ist, wenn man zu Hause sitzt und nichts tun kann. Ja. Wenn man keinen Kontakt hat zu anderen, wie, wie das ist, wie man einzelhaft hat. Wie die Leute, wenn sie im Gefängnis sitzen, wie die sich fühlen. Nur sie sperren sich selber ein. Also, halt schon. Kannst du doch rausgehen. Wenn du meinst, du machst jetzt einen Hofgang, dann machst du halt den Spaziergang. Dann machst du halt deinen Spaziergang. Das kann halt der Gefangenen nicht. Der ist halt da schon noch ein bisschen eingeschränkter. Da. Aber das kriegst du halt dann auch mit, dass äh, Leute in U-Haft sind und die sind da jetzt schon fast ein Jahr. Obwohl ja angeblich alles so offensichtlich ist und dann verstehe ich nicht, dass man Menschen länger als das Gesetz es erlaubt in Urhaft lässt, bloß wegen Corona. Ich sage bloß, ja, da muss man sich etwas anderes einfallen lassen, da muss es dann der Richter notfalls per Videoschalte im Gefängnis, dann muss man halt von da verhandeln, per Videoschalte, Es geht doch genau also. Danach wird auf dem üblichen Weg das Urteil übermittelt und dann wird der Deliquent freigelassen oder er wird in, in eine Strafhaft überführt. Aber das ist halt nicht äh, in Ordnung, die Leute so lange in U-Haft zu halten, weil U-Haft ist ein Zackenschärfer als eine Strafhaft. Ja. Weil du halt da äh, von den, wenn du Pech hast, nach außen eine Kommunikationssperre verpasst kriegst, dann darfst du mit niemandem kommunizieren. Die äh, schirmen dich richtig ab. Und das ist ein scheiß Feeling. Ja. Die einzigen äh, Kontakte, die du hast, sind halt die Leute dann vor Ort. Und dann je nachdem, wer halt gerade da ist, gell? wo du bist, wer da ist. Ich bin natürlich auf einem bestimmten Mann an, aber ich, ich äh, werde werd mich hüten, da irgendwas zu sagen, weil ich nicht genau weiß. Ich kenne auch nur so diesen Zeitungsartikel. Ähm, deswegen werde ich mal da jetzt einfach Druck halten. So, das war das Anfang von 2020, dann sind die ersten Verschwörungstheoretiker gekommen und haben sich da halt als äh, Seelenfänger betätigt und das hat schon was Säckenhaftes, ein bisschen, meiner Meinung nach, und die Rechten springen überall mit drauf am anfang war ja ähm, ein vakuum kein schwanz hat irgendwas gewusst was wie was, was passiert und jetzt halb uns lieber zurück und dann plötzlich explodiert es wieder diese komischen fake sachen die ganzen fantasie sachen und ich bin so irritiert dass es so viele menschen gibt die lieber einen sender glauben der nicht aus unserem land ist sondern von außerhalb kommt von einer staatsmacht die uns nicht freundlich gesund ist. ich jetzt mal so. Das ist eine angespannte Situation eigentlich. Warum glaube ich in denen mehr als unseren eigenen Leuten? Schon komisch. Das ist alles etwas, das nimmt Züge an, das macht keinen Spaß. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass die CDUC so tatsächlich diesen Coronavirus ähm, für sich benutzt. Ja. Also, woher kommt denn das, dass in, diesem, in Bayern, wo die CSU fast alleinherrscher ist, die Zahlen viel krasser sind als zum Beispiel in Berlin? Ja. Das verstehe ich nicht. Oder? Rosenheim zum Beispiel, das ist ja so eine Kleinstadt, das ist nichts Großes, das kannst du denn überhaupt nicht mit München vergleichen zum Beispiel. Gut, in München die öffentlichen Verkehrsmittel zur Stoßzeit mein lieber auch hey, da geht es halt auch sardinenbüchsenmäßig ab. Und wenn du da mit dem Mundschutz drin stehst, bringt das gar nichts, das sage ich da gleich so, wie es ist. Ja, da müsstest du mit einer Sauerstoffmaske reingehen oder mit so, mit so einem ähm, abc anzug mit der abc maske oder sowas aber ganz sicher nicht mit äh, mit normalen staubmaske oder so Nein, ja. im sommer hätte man da noch mal ein bisschen was machen können ja die politik auch aber haben sie nicht und deswegen kommen sie jetzt wieder mit denselben scheiß an richtig ist dieses gesellige besammensein mit besaufen und party verbreitet es halt einfach mehr aber wenn man nicht dauernd die Zahl hat, wie viele Leute schon wieder gesund sind, dann kann man das überhaupt nicht in Relation setzen. Natürlich ist, sind das viele Tote am Tag, die wir gerade haben. Also jetzt, wir haben jetzt Dezember, ja, Anfang Dezember gerade, wo ich das aufnehme. Wir haben wirklich viele Tote, das, das stimmt. Aber weiß ich das, ob die wirklich alle... Deswegen gestorben sind, weil wir Corona haben. Vielleicht die ja, anderen Situation. die nicht wissen wie viele Leute in, in, äh, verspätet irgendwie ins Krankenhaus kommen oder behandelt werden, weil keine Plätze frei sind. Na, das sind da diese äh, nicht an Corona gestorbenen, gestorbenen, die trotzdem gestorben sind, weil Corona da sind, da ist. Ich habe auch wenig Verständnis dafür, dass sie uns an Smog in abgesagt haben und dann äh, dieses Querdenker-Ding muss aber alle zusagen. Das ist schon, das verstehe ich nicht ganz, weißt du? Die, jeder hat gewusst, hey, die werden sich dagegen die ganzen Corona-Vorgaben bewusst dagegen verhalten, damit es auch unschöne Bilder gibt an der Presse, wenn die Polizei vielleicht draufhaut. Da haben sie aber in Berlin, in Berlin Pech gehabt, da hauen sie nicht einfach so drauf. Da müssen dann die Linken da sein, damit sie draufhauen. Oder die Rechten. Da wird drauf kann. Auf alle anderen wird er ein bisschen mit oder wird halt, ja, mit Wasserwerfer, aber von oben und nicht wie in Stuttgart in die Fresse. Das ist der Unterschied, gell, in Berlin kriegst du nicht diese Bilder, die du möchtest. Deswegen demonstrieren das schon nicht oder wanders Aber man merkt halt überall da, wo entweder so eine Demo war oder die Leute, die bei diesen Demos extra da anreisen und danach wieder nach Hause fahren, verbreiten sich halt jetzt gerade die Zahlen wie irre. Wie blöd. Dazu kommt, dass in den meisten Firmen genauso gearbeitet wird wie vorher. Ein paar Leute machen Homeoffice, aber es müssen ja immer irgendwo irgendjemand mit der Hand irgendwas machen. Es geht ja nicht anders. In der Industrie ist das so. Klar, die Fleischindustrie, da haben wir drauf rumgehakt, aber ey, das ist doch nicht nur bei denen so, dass es diese baracken -ähnliche Wohnsituationen gibt. Die gibt es auch bei der Deutschen Bahn. Männerwohnheim, wo ist denn die? An Ackerbrücke, Donnersberger Brücke, irgendwo. Ja. Da gibt es ein Männerwohnheim, da, sind, da wohnen Leute drin, die nicht aus Deutschland kommen, meistens aus Osteuropa, die aber hier halt einen guten Euro verdienen können und viel, das einen großen Teil von dem Geld nach Hause schicken. Die werden genauso ausgebeutet wie die anderen in der Fleischindustrie, da bin ich mir ganz sicher. Ich möchte nicht wissen, was die verdienen. Viel ist es nicht. Warum machen das sonst kein Deutscher haben. Warum will kein Deutscher sonst einen Job? Ja. Weil man für diese Arbeit zu schlecht bezahlt wird. Deswegen macht es ein anderen, der hier halt sagt, okay, mir reicht das Geld aber. In meinem Land ist das viel. Dann gibt es ganz viele solche Situationen auf dem Bau. Großbaustellen. Hat da irgendwie Hast du da mal irgendeinen gesehen mit dem Mundschutz? Gibt es bei euch eine Großbaustelle? Also hier in Berlin gibt es welche. Südkreuz zum Beispiel, wird ja gerade Gebäude gebaut. Da keiner hat da Mundschutz und trotzdem sind sie eng beieinander und hocken dann zusammen in diesem kleinen Kapuft drin und machen Pause. Gehen aber einkaufen im Supermarkt, können sie genauso einer anstecken. Da schaut keiner genau hin. Die schauen dann lieber auf die Shisha-Bar, dass die zu ist. Oder Tätowierer oder weiß ich nicht. Alles mögliche andere, was sie zugemacht haben. Du kannst doch nicht deutschlandweit dieselben Regeln machen, weil wenn du in einem Dorf mit, weiß ich nicht, 30 Häusern, da brauche ich keinen Mundschutz, wenn die nicht die ganze Zeit irgendwo in der Stadt rumhüpfen und dann wieder zurück aufs Land kommen und das dann mitbringen. Weil wenn es einer hat da, und er hat, dass man sagt, okay, du hast das, dann ist das ganz schön nachzuvollziehen in einem Dorf mit 30 Häusern. Das kannst du in Berlin vergessen. der Auch die Regeln mit dem Feuerwerk, die man ja... Die haben ja schon angekündigt im Fernsehen, einige Kandidaten, das ist ihnen wurscht ist und dass sie trotzdem böllern wollen. Und dann kommen äh, ja zwei Plätze, das sind so Alibi-Plätze mit Verbie verbieten. Die wissen ganz genau, dass diese Brennpunkte ganz woanders sind, wo es so richtig krass abgeht. Aber das schaffen sie halt mit ihrem Manpower nicht. Ja? Wenn, dann musst du das Feuerwerk komplett verbieten. Und dann mit Videoüberwachung und nachträglich die Leute belangen, anders geht es ja nicht. Aber ist zu so niemandem geholfen? Nein, weil die Kranken sind immer trotzdem, die Verletzten gibt es trotzdem. Also, ich weiß aber auch nicht, was da die Lösung wäre. An die Vernunft kannst du halt nicht appellieren, anscheinend. Anscheinend muss man hier in Deutschland den Leuten immer alles vorschreiben. Aber ganz ehrlich, ich glaube das gar nicht an. Ich glaube, wenn du den Menschen immer alles richtig geschaut erklärst und das auch Sinn, Sinn macht, alles, dann kann man Maßnahmen treffen, die auch. Leute schützen zum Beispiel, die halt tödlich erkranken könnten. Wir haben ja Zielgruppen, wir wissen doch, wer es ist. Warum kann man dann diese Leute nicht schützen? Die ganzen Testereien da. Es reicht doch, wenn wir die Leute testen, die da rein wollen, zu denen. Schnelltest vor Ort und dann kannst du deine Oma absuchen und deinen Opa absuchen. Aber du gehst halt nicht rein, wenn du wenn du krank bist und bleibst du draußen. Es ist so nicht schwer zu verstehen, sowas. He. Aber warum muss man denn dann äh, die Leute in den Urlaub schicken, in die Risikogebiete? Ja. Dann kommen sie zurück, keiner wird getestet am Anfang. Der da logisch dass es das wieder alles explodiert. He. Weißt Weil die Menschen unvernünftig sind. Hast du die Bilder gesehen am parlament wie sie abgegangen sind, wieder absoffen Und sich so, äh, wieso, ich bin im Urlaub? So gibt es das nicht. In ganz, auf der ganzen Scheißwelt gibt es das. Weißt du, aber diese Trottel. Jetzt sage ich, ihr seid Trottel, weil ihr euch so aufgefüllt habt. Ihr könnt doch nicht denken, dass im Urlaub das nicht mehr gilt, dass da keiner dabei ist, der es vielleicht hat. Das habt ihr nicht verstanden, gell? Hauptsache euch, Hauptsache ihr, ihr Egomanen, da geht mir echt der Hutschnur auf. Gell. Weißt du? Glaubt da Recht dazu? Normalerweise, in der normalen Welt. Aber wir leben gerade nicht in der normalen Welt. Das ist doch keine Fantasie. Schaut euch mal die, die, die Toten an, hey. Und ich schwöre euch, vieles hat damit zu tun, dass wir Deutschen mal wieder am Anfang so super vernünftig waren und so extremst Obrigkeit hörig und ganz viel Angst gehabt haben. Weil es war wirklich so, als ich einkaufen gegangen bin am Anfang, wo das Klopapier so gekampft worden ist, die Zeit, hat es ganz komisch gerochen beim Lidl. Hey, ich so, boah, hier riecht es ja wie in einem Schlachthaus. Ja, ich kann die Angst riechen von den Leuten. Und ja, damals gab es noch keine Mundschutz, keiner hat einen Mundschutz tragen, das war ganz am Anfang. Ja, du hast es riechen können, das hat so ganz krass, ganz komisch gerochen, wie in einem Schlachthaus. Also wer da schon mal drin war, oder, oder Tiertransporter oder so, wenn das schon mal gerochen hat, die Angst von den Tieren, genau so hat es gerochen. So richtig krass war das, ehrlich, war nicht schön. Aber dann ist es halt bei uns nicht so krass eingeschlagen, sondern es war halt so schleichend nur. Gell? Die Deutschen, gründlich wie sie sind, haben halt äh, am Anfang das ganz gut unter Kontrolle gehabt. Und dann sind wir leichtsinnig geworden, ganz einfach. Und dann sind auch wieder alle mutig raus, hey, ist überhaupt nicht so schlimm. Und dann glauben sie, diese komischen Sender, die sind auch verharmlosen, obwohl es bei ihnen richtig krass im Land zugeht. Dann soll man darüber berichten, dass man so einen Krankenwagen anruft, eine Woche warten muss, bis er kommt, weil sie ausgeglättet, überlastet sind, weil sie es nicht schaffen. Dann ne? sie darüber berichten. und die bei uns auch hier. Aber wenn man halt da so überreagiert am Anfang, klappt es jetzt keiner mehr. Das ist wie mit der Drogenpolitik, was ich vorher gesagt habe. Ne? Wenn du beim Cannabis so übertreibst. Und die Leute probieren das einmal und merken, das stimmt gar nicht alles. Das ist alles total übertrieben, das Schmarrn. Dann glauben sie die echten Wahnsachen bei den anderen Sachen nicht mehr. Dann schlagen sie die Warnungen in den Wind und dann zacksen sie auf Crystal oder auf age Oder auf Koks oder auf Crack. Wir sind lieber, sie sind am Herr. dann bleibst du zu Hause mit dem Arsch. Dann geht es nicht raus, feiern, ich muss ihn umarmen und nicht um Terminal schieben. Das ist dann nicht. dann haben gar keine Lust rauszugehen. Kleine Grüppchen und das war's dann. Außerdem würde dann unsere Wirtschaft wieder ein bisschen anschieben, also das wäre doch mal eine gute Idee, oder? Wenn euch etwas verschoben vorkommt, dann kommt es nur davon, weil ich natürlich gerade so ein bisschen isoliert bin, ich kann ja auch nicht rausgehen, genauso wie ihr, und dann kommen so eine verschoben Gedanken zustande. Aber so verschoben wie die von der AfD sind meine Gedanken nicht. Mit. Also, ich amüsiere mich ja. Jetzt kommen wir ja gerade ganz viel beim Bundestag äh, Phoenix. Immer kommt ja, kann man zuschauen und durch die Reden von denen zu so alle möglichen Sachen. Ja. Aber das ist schon vom Feinen. Also wirklich. Viel krasser ist aber natürlich, dass halt äh, alle sich auf die eingeschossen haben. Und wir sie eigentlich äh, benutzen könnten dafür, dass sie uns vielleicht das Cannabis frei holen, indem sie es einfach fordern, äh, indem sie das Verbot weiter fordern, und zwar ganz laut. Ja. Oder einfach mal für Ja stimmen, wenn einmal die Grünen und die Linken einen Antrag stellen, statt dagegen zu stimmen. Das wäre mein Schock für die CDU. <lacht> okay, Leute, das war's für heute. Peace. Achso, eine Frage habe ich noch. Vielleicht schreibt es mal in die Kommentare, was ihr am krassesten erlebt habt im 2020 und was ihr euch wünscht für 2021. Peace out!